Robert Habeck bleibt derzeit nichts erspart. Koalitionsquerelen, der Streit um den Heizungswechsel, was sich in den Umfragewerten niederschlägt. Und nun auch noch die Sache mit seinem Staatssekretär Patrick Greichen. Der nämlich war an der Auswahl des neuen Geschäftsführers der bundeseigenen Energieagentur DENA beteiligt. Und Das Rennen macht am Ende mit Michael Schäfer zwar einer, der ein anerkannter Experte dafür ist, aber auch Greichens Trauzeuge. Ebenso einige andere Personalien im Umfeld des Wirtschaftsministers sorgen nun für Diskussionen und für den Vorwurf der Vetternwirtschaft. Kerstin Palzer. Diesen Mann kennen nicht viele, aber er ist ein wichtiger politischer Akteur. Patrick Reichen, Staatssekretär in Habecks Wirtschaftsministerium. Und in dieser Funktion hat er mitentschieden, dass Michael Schäfer zum neuen Chef der Deutschen Energieagentur DENA berufen wurde. Schäfer aber ist der Trauzeuge von Staatssekretär Greichen. Und da die Deutsche Energieagentur Aufträge vom Wirtschaftsministerium bekommt, hätte Greichen sich sofort für befangen erklären müssen. Das gibt er mittlerweile auch zu. Im Verfahren der Findungskommission habe ich leider nicht richtig aufgepasst. Ich hätte mich ab dem Moment, als Michael Schäfer Kandidat wurde, aus dem Verfahren zurückziehen sollen, damit im weiteren Prozess kein falscher Eindruck entsteht. Das war ein Fehler und ich bedauere diesen Fehler sehr. Diesen Fehler kritisiert auch der Verein Lobby Control. Er hätte sehr viel früher transparent mit diesem Interessenkonflikt umgehen müssen, sich aus der Findungskommission zurückziehen müssen. Und das ist tatsächlich ein großes Versäumnis, für das er sich auch verantworten muss. Mittlerweile geht auch das Wirtschaftsministerium davon aus, dass das ganze Verfahren um den neuen Chef der Energieagentur noch einmal aufgesetzt wird. Doch dies ist nicht der einzige Fall in Habecks Ministerium, den Kritiker als Vetternwirtschaft bezeichnen. Schon länger bekannt ist Folgendes. Habecks zweiter Staatssekretär Michael Kellner ist der Schwager von Patrick Greichen. Kellners Ehefrau und Greichens Schwester Verena Greichen hat wiederum eine Führungsposition im Öko-Institut, ebenso wie der gemeinsame Bruder Jakob Greichen. Für die Union ist das eindeutig zu viel Familie. Robert Habeck muss handeln. Es ist für mich nicht länger tragbar, dass Patrick Reichen hier aus dem Bundeswirtschaftsministerium praktisch so eine Art Familienministerium macht. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedeutet ja nicht, die ganze Familie im eigenen Ministerium anzustellen. Deswegen muss Robert Habeck Patrick Reichen entlassen. Habeck dagegen wehrt sich gegen den Verdacht, dass die familiären Verbindungen zwischen seinen Staatssekretären und dem Öko-Institut ausgenutzt wurden. Ich weise darauf hin, dass gegenüber zum Beispiel dem Öko-Institut die Vergabemenge sich um eine Million reduziert hat. Also wir haben weniger Geld in diese Institution gegeben und die beiden betroffenen Staatssekretäre haben damit nichts zu tun. Noch hält Habeck an seinem Staatssekretär Patrick Greichen fest, der bis vor kurzem als der wichtigste Mann für die Energiewende galt. Doch Greichens Problem könnte zu Habecks werden. Und dazu hat Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung. Je größer die politische Zumutung, desto wichtiger die Glaubwürdigkeit. Patrick Reichen mutet den Deutschen einiges zu. Keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr, schnellerer Ausbau von Sonnen- und Windenergie. Solche Ansagen macht Reichen seit Jahren, schon lange bevor er Staatssekretär wurde. Inzwischen ist diese Politiklinie der Bundesregierung. Sie ist umstritten, kostet Milliarden. Wer dem Land sowas zumutet, muss über jeden Verdacht erhaben sein. Patrick Reichen ist das nicht mehr. Ein Staatssekretär, der sich im Bewerbungsverfahren für seinen Trauzeugen stark macht, ihm einen Job mit sechsstelligem Jahresgehalt verschaffen will. Das ist nicht nur ein Regelverstoß, das ist ein erstaunlicher Mangel an Sensibilität. Den Trauzeugen zu protegieren, darf sich kein Politiker erlauben. Schon gar nicht beim Schicksalsthema Energiewende, wo das Misstrauen gesellschaftliche Sprengkraft entwickeln kann. Wie der Minister Robert Habeck damit umgeht, macht es nicht besser. Sein Staatssekretär Greichen habe Deutschland vor einer schweren Energiekrise bewahrt. Echt jetzt? Nicht so streng sehen, das Ergebnis zählt. In Bayern gibt es für sowas eine schöne Respektsbezeugung. Ein Hund ist er Show. Bisher waren das eigentlich nicht grüne Maßstäbe. Im Gegenteil, die Grünen bilden sich viel ein auf ihr Verständnis politischer Hygiene. Die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. So steht es pathetisch im grünen Grundsatzprogramm. Ein leicht abgewandelter Klassiker der Staatslehre. Ein hoher Anspruch, sinngemäß, Politik soll mehr sein als Regelbeachtung. Geschrieben wurde dieses Grundsatzprogramm, als die Grünen noch in der Opposition waren. Anscheinend erfordern die Zwänge des Regierens auch moralische Kompromisse. Die Meinung von Achim Wendler.